Heute gibt es erstmals zwei Regierungsmitglieder, den Vizekanzler und den Herrn Bundesminister Blümmel, die sagen, wir schauen uns das zuerst an, wir schauen uns das an, was können wir tun, damit wir dieses Weltkulturerbe ja besichern. Und meine Damen und Herren, diese beiden Minister schicken keinen Brief einfach weiter, die spielen nicht Postkasten sondern Sie nehmen sich der Sache an. Sie versuchen zu retten, was zu retten ist. Weil welche Versprechungen Rot-Grün dem Investor bereits gemacht haben, werden wir wahrscheinlich aus in Zukunft erfahren. Und welche Rechtsansprüche Sie vielleicht daraus ergeben, werden wir auch noch sehen. Und dann geht es um den Schadenersatz der Stadt Wien vielleicht, wenn uns das Weltkulturerbe entsprechend aberkannt wird. Daher, meine Damen und Herren, unterstützen wir, Bundesminister Blümmel in seiner Aktivität das Weltkulturerbe für Österreich und im Besonderen für Wien, für die innere Stadt zu sichern, dann kann es Österreich und vor allem Wien nur gut gehen.